Weil ich hätte ein äh, Dreikämpchen-Kräutermenü vorbereitet. Ich baue auf, wenn ich fertig bin, schmeiße ich euch erstmal raus. Alles einmal hier. Äh, genau. Ja. Und dann mache ich die Nackenfotos. Fotos. Und dann machen wir das noch mal. Auch mal lunch machen. Ali, Ali. ja. So, was sag ich mal? Ja. Alles. Alles. Alles? Ähm, und zwar gibt es eine gruppen mit äh, konto -Bioden. Ähm, da habe ich den Teig schon gemacht, da müssen wir nur dieser Bodybuch schnell machen. und dann müssen wir aber gleichzeitig währenddessen... Ähm, ja, das geht alles sage ich. ist so ein Becher da. grau. zum Schaft. Und das passt. ja, der ist jetzt extra schön. Okay. Ja. Das ist ich brauche auch so was. Ja, ich Ich mache Ja, bin ich, ich jetzt. Bin bin ist. Na, was. Ja, <lacht> <lacht> was? Auf eine a m Was? Wenn der jetzt schön ist. Ja, okay. Die kommen eher. Äh, können wir noch ein paar ohne die Süßelung machen? Ja. Haben die Minuten ein, zwei Minuten? Äh, ja, eine eher. Aber okay. also, was ist jetzt bei uns? Ist, den Film? Ja,